So Leute, wir haben uns was ausgedacht. Wir fahren beide mit dem McLaren Honda in Baku mit vollem Benzin, maximalem Flügel, ähm, ganz niedrigem Reifendruck, maximaler Fahrhöhe, damit wir super schön schnell sind. Damit wir den McLaren Honda simulieren in echt. Ich würde sagen, wir beginnen mal. Ja. Ach ja, wir fahren auf mager natürlich, damit wir es alles komplizieren. Das Auto darf nicht überhitzen. Ich bin schon am Drehzahl begrenzt. Okay, Warte nur. Ich hab Power in meinem Motor. Vor allem das Lustige ist, es steht bei mir 0,9 Runden Sprit. Bei mir auch. Dabei habe ich 52 Runden eingepackt. Kann man anscheinend auch nicht umstellen. Wahrscheinlich hätten wir in 100 Rennen fahren müssen. Ja. Das ist schade. Weil so wird es leider sehr, sehr manipuliert, was die wahre Leistung dieses Monsters angeht. Und er kommt sogar etwas höher als 270. 292. Das Windschatten. Hast du den? Und 11? ich, ich werde langsam auf der Geraden gerade. Grad, <lacht> oh, jetzt fahre ich. Das hast du nur gemacht, damit ich langsamer bin. Nein, ich hab dich gar nicht verrührt. Wirklich. Doch. Nein. Ich bin dadurch, bin dadurch 3K mal langsamer geworden. <lacht> Gib mal Vollgas. Hm? Gib mal Vollgas. Ja, ich. Ich hab mich nur verschalten. Der Fall vorne. Warum schon? Oh mein Gott. Ich <lacht> die Kurve nicht gekriegt. Ich erreiche nicht die 13.500. Das, 13, das bleibt bei 13... ,99, das bleibt bei 12.99... stehen. Uh, DRS? <lacht> ich weiß, was wir damit testen. Guck mal, du hast gar, gar, gar keinen Frontflügel mehr, jetzt hast du noch mehr Topspeed. Offenbar ja. sieht der Frontflügel des Der Frontflügel sieht doch nicht schlimm aus bei meinem Vordermann, der hat gar keinen mehr. Der kann auch nicht scheiß aussehen, wenn er keinen hat. Soll jetzt normal schalten, aber. Oh mein Gott! Zu ja. langsam! Wie, la Wie fährst du bitte durch die Kurve? Ich verstehe es nicht. Ich weiß, du hast keinen Trügel, kein Frontflügel. Aber trotzdem. <lacht> Danke für's anschieben. <lacht> ich hab DS! Oh mein Gott! 298! Nein, es geht nicht mehr! Kann man die 300 überhaupt schaffen? Aber eins muss man sagen, ohne Frontflügel lässt sich der Honda immer noch fahren. Ist nicht so schnell für die ganzen Kurven. <lacht> so, ich muss nur gucken, dass ich das DS kriege. Kriegst du weil hier wieder die Kurven, die nicht erwischt, ohne Frontflügel? Ähm, ja, du bist nicht der einzige ohne Frontflügel. Ja, stimmt. Vergessen komm aber deutlich besser durch glaubst nicht was ich sehe 300 das 300 311 13 und jetzt werde ich langsam das ist, den Motor, das ist den Motor get. ich habe gesagt ich ich bringe den Motor zum Überhitzen und 3 2 1 los. Ich krieg dich! <lacht> ich krieg das DRS! Er hebt sogar die Hand! Wegen diesem Stoß! Ich krieg das DRS! Ich sehe ganz langsam die Zeit runter auf! Ich hab DRS! Ich schaff das! Nein! Mach nicht den Magnussen! Da kommt die Mauer! Ja! <lacht> <lacht> Nein! Ja! Nein. <lacht> so, wir haben uns jetzt einen fairen Herausforderer ausgesucht. den Mercedes. Mit einem 1.1er Flügel. Und alles auf Top Speed auf, ab, äh, eingestellt. So wie es natürlich dieser grandiose McLaren Honda ist, auch ist. So, Leute, wir müssen natürlich jetzt auch ein gebührendes Rennen veranstalten und darum wird es jetzt ein Drag Race geben. Ich würde sagen, wir können es hier gleich machen, weil wir <lacht> müssen nicht bis danach warten. Ohne DS machen wir das natürlich ganz, ja. ganz. ähm. fair. Aha, so ein bisschen nach vorne. Zwei. So. Und. Ready? Ja, in 3, 2, 1. Los! Ich Weil ich noch auf schalten musste. Es wird ganz, ganz eng. Der McLaren Honda muss auf Mager fahren, um sein Auto zu schonen. Ähm, Ja. Ja. Warte. Ich komme nicht hinterher. Yeah, ich bin vorbei. Oh nein, er hat uns überholt. Er ist so schnell. Oh mein Gott, schaut wie weit er weg ist. Das schaffen wir niemals mehr. Ob wir das auf der Geraden schaffen. Oh mein Gott, hier ist er runter. Tschüss! Jetzt kommen die Kurven. natürlich gar nichts bringen, wenn man danach nicht mal ihn ausbeschleunigen kann. <lacht> und ich das, Leute, ist der Grund, ich... warum die Legende Fernando Alonso zurückgetreten ist. <lacht> so, jetzt müssen wir natürlich dieses legendäre Auto auch mal im Vortritt gehen lassen und wir fahren dann versuchen, dann, ihn auf der Geraden einzuholen. Relativ viel Platz lassen. Ich mach mal ein bisschen mehr. So. Wir sehen es, viereinhalb Sekunden hat der McLaren Honda vor uns. Mal schauen, wie viel das nach der Geraden sind. Ich hab schon die 280. Ich hab schon die 330 <lacht> fast. Und schafft er es? Schafft er es? Oh, so nicht. <lacht> Aber so kann man viereinhalb Sekunden innerhalb von einer Kurve eliminieren, Leute. Einer, eine gerade eliminieren. Aber die schnellste Runde hat er mitgenommen. Ja, der ist aber auch zu schnell, Den kann, mit dem kann ich nicht mithalten. Ja. <lacht> so. Diesmal hat der McLaren 100 dreieinhalb Sekunden. In denen er sein komplettes Potenzial entfaltet. Während der Mercedes lupfen muss. Das könnte dem Honda helfen. Jetzt habe ich die 280 erreicht, das Maximum. 320. Windschatten. <lacht> und der McLaren Honda, er, er kämpft wacker und hat seine ultimative Power unter Beweis gestellt. <lacht> ja. <lacht> seine ultimative Power ist die Zerstörung. Ja. und das DRS das ist gerade nutzt um nach vorne zu fahren mhm. und trotzdem verliert es Zeit auf der Geraden nice wir müssten mal ein Drag Race unter fairen Bedingungen du auf dem Hager und ich mit DRS und Fett <lacht> was heißt ungefähr der Honda ist overpowered aber ja können wir und weil wir natürlich auch noch ein weiteres Drag Race brauchen haben wir beide unseren Frontflügel abmontiert. Ich fahre auf Mager und der Mechlan 106, maximale Power mit dem fetten Gemisch. In 3, 2, 1, los. Ach, also bin ich beim DS-Punkt überhaupt da? Ein Sekundenfenster. Ja. ja das oh, das DRS kommt. Ich bin schon über 300. Ich kratze gerade die 290 und 299. Er schafft nicht die 300. Ich bin 319 gefahren. So oh, Leute, wir versuchen jetzt den an. schnellsten Honda aller Zeiten hinzukriegen. Den, den schnellsten Honda, den es jemals gab. Wir haben die 300 geknackt. Wir sind bei. Oh shit, Design <lacht> <lacht> 308. Warst bei mir waren es 310 sogar. Wieso warst du schneller als ich? Ich hatte es. Ja Leute, damit habt ihr den schnellsten jemals äh, fahrenden Formel 1 Sonder gesehen. Um, sehr, sehr erstaunlich, was dieses... Stück Scheiße! Ähm, dieses Auto ähm, für Top Speed -Wert erreicht. Es ist unglaublich und... Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt bei diesem unglaublichen Video zu so einem unglaublichen Fahrzeug. Ciao. Ja. Yeah. Ciao.